Halli, hallo, willkommen. Konnichiwa. vom Konni Kon Kon Kon Konnichiwa. Konnichiwa. Wir sind nämlich heute äh, wandern, so richtig, also nicht nur Wandertag, sondern so richtig mit so österreichisch wie auf Bergen laufen und haben es fast unterschätzt. Wir haben es unterschätzt. Wir haben es unterschätzt, ja. Lasst uns von vorne beginnen. Ähm, heute ist Sonntag. Wir haben uns gedacht, ähm, wir stießen an dem an, wo wir beim letzten Wandertag aufgehört hatten. Und gehen halt richtig wandern. Sind erstmal ein Stündchen innerstädtisch, innerstädtisch am Nagasebach lang gelaufen bis zur Bahnstation. Das hatte ich schon voll vergessen, dass wir ja, da schon alleine eine Stunde da gelaufen haben wir sind. Wir kurz zwischendurch auch mal in der Patisserie, <lacht> französisch, äh, ein Stück Kuchen und einen Kaffee getrunken. Und dann sind wir mit dem Zug nach Hiraoka gefahren. Haben dort nochmal in unserem tollen Restaurant gegessen. Heute hatten sie eine andere Mahlzeit. Ja, heute ja. gab es was mit Huhn eigentlich. Mhm. Und da sie uns aber sofort erkannt hatte und gemeint hat, ah, ihr Vegetarier, oder? Und genau. äh, hat sie zweimal nochmal nachgefragt, ob das okay ist. Weil heute gibt es irgendwie mit Huhn, ob nur die Beilagen halt okay sind. Und wir waren natürlich wieder der Folge begeistert. Ja. und haben gesagt, top, perfekt. Ja. So und, Reis mit Salat und Spiegelei. Genau. Und dann ist uns ein kleines Fähnchen auf dem Reis aufgefallen. Und auf dem Fähnchen stand äh, Second Anniversary. Und dann haben wir sie darauf angesprochen und war sie, ja, wir feiern heute zweijähriges Jubiläum. Mhm. So, und äh, dann haben wir daraufhin gleich einen Sticker bekommen und ja. einen kleinen Beutel Kaffee. Eine Probierpackung Kaffee. So. bin gespannt, wie der schmeckt. Ja, und heute war noch jemand anders in der Küche auch mit dabei mhm. und die waren äh, wieder herzallerliebst ja. und äh, haben sich super gefreut, weil wir haben danach äh, das Essen dann auch dem Koch so gesagt, ja, es war euchi, also lecker. delicious, ja. lecker. Und dann hat er sich mega gefreut und äh, das ist auch auf Japanisch mittlerweile. Mhm. Ein paar Flosten kommen. Ja. Wir haben uns in der Patisserie auch hingesetzt und uns angeschaut, was eigentlich so guten Tag ist und es tut mir leid und es ja, ja, also gut. Ja, ja, genau. ja, ein heißer Kaffee. Heißer Kaffee heißt hier nämlich Hotto nee, Coffee. Nee, Kaffee nicht. Kaffee, Kaffee, Ka Otto Kaffee. Hotto Ka Kaffee. Kaffee, ja. Hotto Kaffee. Ja. Also anders <lacht> ausgesprochen, aber Hotto Coffee, verstehen Sie? <lacht> genau. Und dann sind wir, nachdem wir dort gegessen haben, sehr lecker. Wir haben sogar Discount bekommen, weil war keine vollständige Mahlzeit. ist also etwas günstiger weggekommen als beim letzten Mal. Haben wir uns auf den Weg begeben. Und ich hatte so auf der Karte geschaut. Ah, drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer. Das schafft man doch in einer Dreiviertelstunde. Kein Problem. Ja, aber der Weg geht nicht gerade, so wie er eingezeichnet ist. Und wir haben uns auch ein ein bisschen äh, Schlängellinien, hatte ich mit Absicht gedacht. Na, wenn das schon nur 3,8 Kilometer sind, laufen ein bisschen Schlängellinien, damit man mehr sieht und ein bisschen mehr Zeit verbringt. Naja, es ging dann nur bergauf. Das heißt, wir haben eigentlich also wirklich bergauf. Also das jetzt 3,8 Kilometer gemacht, aber halt dabei 600 Höhenmeter überwunden. Und es war, also war wirklich steil und es war natürlich wir, Oh, wir gehen zuerst Mittagessen und dann gehen wir raus, wenn es richtig Bullenhitze ist. Super! Naja, so Bullenhitze ist nicht, es sind 16 Grad. Ja, aber, aber es ist halt wirklich so die Sonne, Sonne brennt. Ja, ja. Und also mein T-Shirt war komplett durchgeschwitzt. Ich meins auch, keine Frage. Ähm, ich sitze jetzt auch deshalb im Pulli wieder hier, mhm. da, äh, ja, damit wir nicht krank werden. Ja. So. Aber das war wirklich, also wir haben es maßlos unterschätzt, glaube ich. Mhm. Aber? Wir sind am Ziel angekommen. Im Amusement Park. Und ihr hört vielleicht, ich habe deswegen die Mikros auch jetzt angesteckt, weil sonst würden wir wahrscheinlich übertönt werden von Amusement Park Musik, Warte. wo zwischendurch immer irgendeine kleine hohe Stimme irgendwas erzählt. Es gibt hier verschiedene Fahrgeschäfte, allerdings sehr niedlich. So ein Fahrgeschäft, wo die Kinder selbst mit der Hand ja. den Wagen fortbewegen müssen, wie so eine Dreisine. Und es Sehr gibt lustig. auch so ein, ein, ein, ähm, eine kleine Achterbahn ist es, also eine Art Achterbahn, aber mit so im floos eine, Wasserrutsche. eine Wasserrutschen Wasser ja. Achterbahnmäßig, ja. Also die, man erst so ganz langsam lang fährt ja. und dann den letzten Part und dann spritzt es. Die würde ich auch tatsächlich ausprobieren, aber die Schlange ist eh uns lang davor. Ja, ja. und theoretisch also. macht das Ding auch in fünf Minuten zu laut. Google, Google. Aber ja. sieht hier noch recht voll aus. Also. Ja und also, ja, wir, äh, haben, wir haben noch nicht. Ja. Alles hier gesehen, am ganz vorne war ein normales Karussell, was so immer hoch und runter fährt. Ja, und wir haben natürlich wieder. Wir Zeug. waren so, also wir waren auch so durstig dann gleich und haben äh, beim 100 Yen Automaten, der hier aber. 100. Meins hat jetzt 160 gekostet. Ja, ja, ich habe einen 06er Eistee mit grünem Reistee, muss man dazu sagen. Es schmeckt anders als der Eistee bei uns, ungesüßt. Ist es grüner Reis? Das weiß ich nicht. Grüner ja, Grün Tee mit Reis. Grüner Tee, der so mit diesem Reisgeschmack genau. Immer. Der hat schon 220 Jährchen gekostet. <lacht> uh, oh, mhm. krass. Ja, ja, aber es ist ja der Amusement Park hier. Ja. Genau, <lacht> und wir haben Sound jetzt. Kulisse, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich mit. Also, wir haben ihn so im, im Hintergrund halb, mithört. Halb gesehen, diesen Amusement Park. Ich überlege gerade, wenn ich den Ausschlag so sehe, habt ihr ordentlich was mit drauf vom Amusement Park. Es ist auf jeden Fall auch hier jede Menge los, also es ist, man merkt, dass Sonntag ist. Und es ist etwas absurd, weil man in dem Wäldchen, wenn man hochläuft, trifft man halt wirklich viele, also was heißt viele, aber Wanderer eher. Und das ist so wirklich Natur, da ist nichts, da ist Stille. Deshalb auch vor für unsere, alle, die, nicht alle, aber die meisten, die uns entgegengekommen sind, ist wie in Österreich auf den Bergen, da grüßt man sich dann auch und ja, hier auch. Ab, ab einer bestimmten Höhe, wo man weiß, ja. man wandert und läuft nicht mehr nur, kommt dann Konnichiwa in allen möglichen Formen. Ja genau. Konnichiwa. Konnichi. Konnichi der eine hat nur Konichi gesagt, der das andere wa Konichiwa, Konnichiwa. Ah ja, Chiba war auch ja. da. Nichiwa, Chiba. Und Eben, das hat mittlerweile, glaube ich, das, das Local Slang ist das auf dem Wa ganz lange. Konnichiwa, Konichiwa. Aber welcher Lok? Wir sind hier nämlich genau also, an der Grenze an, ja, von der Osaka-Präfektur und der Nara-Präfektur. Aber genau. auf jeden Fall haben wir sehr viele äh, Übungsplattformen hier gerade gehabt, also heute gehabt, so ja, zu ja, Kaffee ja. bestellen, dann mhm. den Berg hoch ganz auf ja, sagen. Ja, definitiv. In, in allen unterschiedlichen Formen. Ja. Sind auch sehr höflich. Also haben wir uns selber bedankt. Schon ne, heute das nicht. Dumme. Man, Arregato, wo wo doch. wir auf, auf die Seite gegangen sind. Doch, und doch, sowas, als uns der ältere äh, äh, mit hat? den Stöcken Platz gemacht hat, ja, also, ja. hat Regato. Stimmt, ja, stimmt. Achso, hier ist natürlich auch sehr viel los, weil man wandert nicht nur hier hoch, es gibt auch eine Eisenbahnstation und man kann mit dem Auto ja, auch hier hochfahren. Obwohl genau. Auto, weiß ich gar nicht, Parkplatz habe ich jetzt nicht gesehen, das aber auf jeden Fall gibt es eine Bahnstation ja. hier. Das, hab, das wollte ich, auf das wollte ich eigentlich hinaus, man, es ist etwas absurd, so, man kommt von diesem Grün und stillen Natur auf einmal in diesen Amusement Park. Ähm, ja schräg. Aber, no. Ja, und wir haben jetzt äh, die Auswahl, wenn es jetzt um vier ist, dass wir entweder wieder zurücklaufen äh, die andere Richtung, halt bergab die 600 Höhenmeter, äh, dann aber auf breiteren Routen auch ist möglich, wir müssen nicht diese kleinen nehmen, dann könnte man noch einen Wasserfall sehen. Oder ob wir uns hier in die Bahn setzen und einfach mit der Bahn zurückfahren, was ungefähr ein Stündchen dauern könnte. Genau. Mit Umsteigen etc. Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben auch erstmal hier unsere Jause und Essen das und genau. Oh, das war's. Mhm. Ich. Ja, es gibt eine Wasser. ganze Menge Fotos wieder. Das findet ihr im Blog. Und ja, genau. Kann man jetzt mal hinten das Ich kann mal noch ein bisschen äh, hier kurzen Schwenker machen, damit ihr so seht, was hier so los ist. Aber wir müssen ja wegen Datenschutz auch darauf achten, dass ah, ja. nicht zu so viel zu sehen ist. Aber ich glaube, darunter erkennt man nichts. Jetzt kommt gleich Omani ins Bild. So, jetzt habt ihr vielleicht so einen kleinen Eindruck. Und ja, bis zum nächsten Mal.